Lenin in Gelsenkirchen, das ist wirklich eine absurde Idee. Überall auf der Erde gibt es Diskussionen darüber, dass man sich genau anguckt, was welche Persönlichkeiten in der Geschichte angerichtet oder erreicht haben. Sogar in Amerika wird darüber diskutiert, ob nicht Stützpunkte umbenannt werden, weil es Südstaaten generell sind, nach denen die benannt werden. Und da kommt jemand auf die Idee, in Gelsenkirchen Lenin aufzustellen,